Hi, heute möchte ich dir was über Opfer sagen. Wenn wir bereit sind, für Gott was zu opfern, dann beschenkt er uns. Als ich Gott mein Intellekt unterstellt habe, als ich ihm die geistige Führung überlassen habe, da habe ich einen Teil von mir, könnte man sagen, geopfert. Aber dadurch war ich so groß beschenkt. Heute kann ich sagen, dass die Opfer, die ich bringe, in Wirklichkeit gar keine Opfer sind. Es ist ein Geschenk, dass ich davon loswerden kann, dass ich stattdessen dann von Gott erfüllt werde und er mir alles schenkt dann. Also ich sehe das, was ich aufgebe, gar nicht mehr als Opfer an. Es ist gar kein Opfer. Es ist ein Geschenk, es loslassen zu können. In was Neues zu kommen. Nachdem ich mein Intellekt unterstelle, habe ich auch zu Gott gesagt. Dass er mir doch bitte auch bei meinen Gesprächen helfen soll, dass ich nur das sage, was ich sagen soll. Und das sage, was er möchte, dass ich sage. Und seitdem ist auch wirklich so, Gott hindert mich dran, Falsches zu sagen. Also er macht mich darauf aufmerksam, wann ich was besser nicht sagen soll. Und es ist auch ganz wichtig, wenn ich was für Gott mache, weil aus mir heraus weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das will ich oft das Falsche sagen. Ich sage auch immer noch manchmal das Falsche oder zu viel, weil es nicht so, dass Gott mich dazu zwingt, weniger zu sagen oder mehr zu sagen. Er macht mich halt darauf aufmerksam und dann reagiere ich darauf. Und das ist mir echt eine ganz große Hilfe und so ein Riesengeschenk und es ist so schön. Und auch das zu erleben, wie Gott mir bei alltäglichen Hilfen und auch bei Gesprächen, wo ich sonst überfordert wäre, aber es ist halt so, dass Gott mir immer mehr Aufgaben gibt, die ich aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Die viel zu groß sind. Und genau da brauche ich Gottes Führung. Da ist dann ganz wichtig, dass ich auf ihn höre, dass ich nicht zu viel sage oder nicht das Falsche sage. Wir müssen die Dinge wollen. Und dann schenkt das uns. Ich habe festgestellt, dass Fasten etwas sehr Gutes ist. Das ist ja auch so eine Art Opfer, das könnte man so ansehen. Aber wenn ich faste, dann bin ich geistig fitter und ich bin nicht so abgelenkt. In der Bibel kommt auch immer wieder vor, dass wir fasten sollen, beten und fasten. Wenn wir für Gott fasten, dann verzichten wir auf das Körperliche und strecken uns nach dem Geistigen aus. geben Gott die erste Priorität. Wir hören nicht auf den Körper, sondern auf das, was der Geist sagt. Es ist ein, ein Teil davon, im Geist zu leben. Sie regelmäßig fast. Aber das mache ich jetzt nicht aus Pflichtgefühl, das kommt einfach aus mir heraus. wie bei allem anderen auch. Gott möchte nicht, dass wir nach Regeln nehmen, nach Pflichtgefühl, sondern er möchte unser Wesen verändern, sodass wir die Dinge automatisch machen, aus uns selbst heraus, durch Gottes Kraft. In der Bibelstelle steht konkret, wir sollen unser Denken und unser Wesen von ihm ändern lassen, von Gott. Und das möchte er auch. Je näher wir Gott kommen, desto näher kommen wir uns, unserem Sein. Und desto mehr sind wir mit anderen Kindern Gottes verknüpft. Römer 12, Vers 2 Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes um prüfen zu können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.